Lebt I never fall! Oh man, we're in Amsterdam! What? We need to find horse. There's one. Das ist doch hart. Wir sind echt nur, weiß ich nicht, also ein paar Stunden hier. Und Alter, das hat echt Check How you have to pay for It's 50 years. I think she's on a period Oh yes. Mahlzeit. Zum Schluss noch mal eine kleine Sache in Eigeninteresse. Einige von euch haben uns geschrieben, wir sollen mal bei der Millionärswahl mitmachen. Erst war die Frage so ein bisschen, hm, warum? Wurde dann aber nach und nach zu der Frage, warum nicht? Ich meine, es kostet ja nichts damit zu machen. Also zack, angemeldet und sofort waren natürlich auch die üblichen Verdächtigen da. Das heißt, andere YouTuber, die dann ihre Reichweite ausnutzen. Was bedeutet, wenn Simon Desue oder so damit macht, hat man natürlich gleich die Arschkarte gezogen. Ich meine, sogar Fortune macht damit das Gute daran ist, dass es erstmal 49 Gewinner gibt, die dann in den sieben Live-Shows mit irgendwas äh, an den Start gehen und da könnte man natürlich ordentlich Schabernack treiben. Sollten wir das Ding tatsächlich gewinnen, würde es natürlich dem Kanal zugutekommen. Ich meine, was könnte man davon alles finanzieren? Kostüme, neue Kameraausrüstung oder endlich mal nach Japan für eine Public Prank Compilation. Allerdings könnte man von dem Geld wahrscheinlich in jedes Land der Welt einmal reisen, um ein solches Video dort zu machen, was ziemlich cool wäre. Wie dem auch sei, wenn euch da übelst die Lust packen sollte, uns zu unterstützen, für uns zu voten, dann sind alle Links in der Beschreibung zu finden. Ähm, dann müsstet ihr euch jetzt anmelden, weil in zwei Tagen läuft die Frist ab, da kann man sich nicht mehr anmelden, sondern nur noch voten, dann geht es übelst scharf. Wenn ihr das alles nochmal ganz, ganz genau erklärt haben wollt, dann müsstet ihr jetzt auf mein Gesicht klicken, dann kommt ihr zu einem anderen Video, wo ich das nochmal ganz ausführlich und langsam erkläre und dann geht es übelst scharf. Ansonsten habe ich jetzt genug Laberfaschen gehabt, also wieder. I'm so serious.